Freunde der Virtual Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eigentlich ein ganz kurzes Video, nur zwei Informationen für euch. Heute um 19.30 Uhr startet der Hinge Livestream auf Twitch und ich habe Hinge damals schon zu Release gezeigt. Es war damals ja nicht optimiert genug, es war noch ja leicht fehlerbehaftet und seitdem soll wohl mega, mega viel passiert sein. Ist ja auch jetzt schon, oh, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahr her vielleicht. Und äh, ja, Jetzt wird es Zeit, noch mal reinzuschauen, mir die ganzen Updates mal anzuschauen. Das würde ich gerne mit euch gemeinsam ja, im Twitch-Livestream dann anschauen. Äh, ich werde mich natürlich auch wieder gruseln. Das äh, ist, äh, ja, steht außer Frage, würde ich sagen. Und äh, ja, mal schauen, was sich da getan hat. Und ja, wer mir noch nicht auf Twitch folgt, den würde ich nahelegen, mal kurz unten auf den Link zu klicken. Und äh, ja, da könnt ihr mir dann dort auch folgen, mich dort unterstützen und äh, ja, würde ich mich natürlich freuen. Ich versuche auf Twitch jetzt auch so ein bisschen die Community nochmal zu erweitern, Twitch-Leute zu YouTube rüberzuholen und YouTube zu Twitch, also dass es so ein bisschen sich die Waage hält. Und äh, ja, es wird natürlich auch weiterhin Livestreams auf YouTube geben, das ist, steht außer Frage. Und das haben wir letzte Woche schon angesprochen bei der VR-News-Sendung. Wir haben vor, der Chris Reality und ich immer abwechselnd eine Woche News Sendung, eine Woche Co-op Gameplay, eine Woche News Sendung, eine Woche Co-op Gameplay und so weiter und so fort. Und morgen steht der erste Co-op Gameplay an und das ist After the Fall, ja, mit Chris Reality, der Eiertoaster, VR ist dabei und der Brugal spielt auch mit. Also, ja, vierer Co-op in After the Fall und ich freue mich da tierisch drauf. Und das nur zur Information, alle Links stehen unten in der Beschreibung. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr heute um 19.30 Uhr zuschaut bei Hinge. Und morgen ab 20 Uhr startet dann der After the Fall Livestream ja, auf YouTube. Und äh, ja, ich würde sagen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann gleich. Ansonsten bis morgen.